Software, Web, Dokumente, Testen, Training, Beraten und Umsetzen. IAAP-DACH Hashtag Alles unter einem Dach. Digitale Barrierefreiheit auf Deutsch. Weitere Informationen unter www.iaap-bach.org das Video wurde mit freundlicher Unterstützung der Hochschule der Medien erstellt. Design Laura Appix. Sprecher Kira Frankenfeld. Doch. So, herzlich willkommen zum heutigen Thema Hallo, Servus, Grüezi, alles unter einem Dach. Eine Woche, zehn Veranstaltungen haben wir uns vorgenommen. Wir haben mehr als 15 Sprecher für diese äh, ganze Woche auch ähm, ranholen können. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders auf euch. Ähm, der aktuelle Stand sind sogar ähm, fast 400 angemeldete Teilnehmer. Das freut uns ungemein, dass ihr alle mit dabei seid. Einen Hinweis habe ich ähm, Vielleicht auch in Anlehnung an andere Organisationen und auch zur erleichterten Kommunikation untereinander haben wir uns äh, entschlossen, dazu ein professionelles Du zu sprechen. Ähm, das heißt, wir nennen uns innerhalb der IAAP DACH, sozusagen beim Vornamen. Und auch, was mich besonders freut, möchte ich ankündigen, dass wir heute eine Schriftdolmetschung haben, genauso wie gestern. Die von Delph Interpret kommt und der Link, den findet ihr bereits im Chat ganz oben gleich als ersten Eintrag. Dort also bitte direkt in die Schriftdolmetschung einsteigen. Dort haben wir zwei ganz engagierte äh, junge Frauen, die hier für uns äh, die Arbeit machen und im Hintergrund äh, live dolmetschen in Text. Vielen Dank dafür. Und ich möchte ähm, so einen kurzen Überblick geben, was denn äh, in dieser Woche noch alles ansteht. Nachdem wir gestern uns mit den Monitoringstellen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterhalten haben, soll es heute gehen um Zertifizierungen der iap Dach und auch einen kurzen Ausblick noch, was in der Woche sonst so noch kommt. Am Mittwoch soll es um das Berufsbild des Digital Accessibility Professional gehen. Vielleicht finden wir auch noch einen sehr guten deutschen Begriff dafür, denn in der IAP DACH wollen wir ja Deutsch sprechen. Aber hier eben auch mal den Ausblick digitale Barrierefreiheit aus Sicht eines Testers inklusive eines Workshops. Was macht eigentlich ein Experte der Barrierefreiheit? Oder was sollte er tun können? Diese Frage wollen wir mit euch gemeinsam am Mittwoch beantworten. Der Donnerstag bringt uns einen Ausblick in die Zukunft der digitalen Barrierefreiheit, speziell wenn es um das Thema ähm, künstliche Intelligenz geht, aber auch ähm, einen Ausblick in dieses Jahr. Was erwartet uns an äh, wichtigen Events? Dann am Freitag ein eher praxisorientierter Tag, PDF-Barrierefreiheit meistern, mal so eins der vielen technologiespezifischen Themen herausgegriffen. Äh, diesmal oder in dieser Woche soll es eben äh, um PDF gehen am Freitag. Und hier haben wir zum einen eher einen strategischen Beitrag, ähm, wie man PDF-Barrierefreiheit in der Organisation umsetzen kann und ein sehr, sehr praktisches Tutorial äh, wie in Adobe InDesign, PDF-Dokumente effizient umgesetzt werden können. Also falls ihr jetzt äh, gemerkt habt oder sind noch mehr Themen dabei, die mich interessieren könnten oder vielleicht noch den ein oder anderen Kollegen oder Freund, ähm, dann gerne einfach nochmal auf die Veranstaltung auch aufmerksam machen. Soweit zum äh, Rück- und auch Ausblick und ich möchte an das heutige Thema, ähm, ja, Vielleicht ein bisschen einführen. Heute soll es gehen, wie gesagt, um Zertifizierungen der IAP. Was gibt es da eigentlich schon? Und ich freue mich, dass Gottfried das für uns so vorbereitet hat, dass er sagen kann, ich kann euch einen super Überblick geben über das Zertifikat Kernkompetenzen in Barrierefreiheit im ersten Slot. Und dazu hat er sich Unterstützung geholt von jemandem, der schon zertifizierter Experte ist. Nämlich von Beatrice González-Melides, die ähm, zertifizierte Expertin im CPAC, äh, so nennt sich das die, die englische Abkürzung, also in den Certified Professional in Accessibility Core Competencies ist. Und im zweiten Teil heute soll es um das Zertifikat Spezialkompetenzen in Webbarrierefreiheit gehen. Und hier hat Gottfried eingeladen äh, zur weiteren Unterstützung Joschi Kufal, der äh, bereits Web Accessibility Specialist ist und hier auch berichten kann, was da äh, ganz besonders äh, für ihn sozusagen hier wichtig war bei dieser Zertifizierung. Ja. Sehr viel mehr möchte ich gar nicht an den Anfang stellen, außer den Hinweis, dass wir ähm, 16, äh, 15 Uhr, 15 Uhr 55, ganz viele Fünfen, äh, um 15 Uhr 55 fünf Minuten Biopause einsetzen oder einrichten wollen, damit wir alle uns einen frischen Kaffee holen können. Äh, und 16 Uhr würden wir dann in das Thema 2 einsteigen. Also zwei Stunden äh, gefüllt mit, ich glaube, sehr äh, wichtigen und schönen Informationen. Und Gottfried, jetzt darfst du dir gerne den Ball holen hier im Webex und selbst deine Moderation teilen. Ja, super. Vielen Dank, Anne-Marie. Es ist toll zu sehen, wie viele Leute hier dabei sind. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich habe ungefähr vor ja, gut 30 Jahren angefangen, in dem Feld zu arbeiten, digitale Barrierefreiheit und Damals war es noch so ein Thema von Hobbyisten, so ein bisschen, ja, und man nee, so. sieht, es, wie das wirklich gewachsen ist, sowohl eine Reife bekommen hat, das ganze Thema technologisch, als auch viel mehr Momentum bekommen hat, bis hinein in die großen Firmen, die hier in, wirklich aktiv sind, Wir werden gleich auch von, von Bea hören, die in einer solchen großen Firma auch arbeitet. Ich selbst äh, arbeite in einer Hochschule, der Hochschule der Medien in Stuttgart, bin dort fachlicher Leiter, des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit. Das gibt es ungefähr seit einem Jahr. Wir machen eben äh, Dienstleistungen, Beratung, Prüfungen, auch äh, Webseiten und mobile Apps äh, hinsichtlich Barrierefreiheit. Und ähm, ich habe schon viel in dem Bereich gearbeitet, auch in äh, Forschung, europäischen, deutschen Projekten und äh, in mir ist eigentlich immer mehr der Wunsch aufgekommen, dass ich nicht nur jetzt irgendwelche Paper drüber schreibe über das Thema, wie das ja unter Wissenschaftlern gern so üblich ist, sondern ich habe dann einfach gesehen, wie das ähm, alles wächst und wie die Technologie uns, uns tatsächlich hier äh, helfen kann, wenn wir es dann umsetzen und wenn wir als Menschen uns da auch ähm, da reinknien und äh, motiviert sind und das dann eben für, für alle was bringt. Äh, Natürlich in erster Linie für Menschen mit Behinderungen, aber darüber hinaus für ganz viele weitere, für uns selber und wir werden auch alle mal alt und habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, in meinen letzten so zehn Jahren Berufstätigkeit jetzt, so ganz grob, möchte ich wirklich was verändern, und zwar unter den Hochschulen, aber auch unter anderen Organisationen. Deswegen bin ich so froh, dass IARP DACH gegründet wurde habe auch selber darauf hingearbeitet, weil ich glaube, hier haben wir wirklich jetzt das Dach, das wir brauchen, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam Dinge zu bewegen in unseren Organisationen und äh, immer mit dem Menschen im Blick. Natürlich Das ist das Tolle das Spannende an dieser Arbeit. Ich grüße die Bea González ähm, Melides, der, ist der lange Name. ja. Bea, ich kenne dich als jemand, äh, die äh, ganz engagiert ist für dieses Thema digitale Barrierefreiheit, du hast schon mit 16 äh, spanische Gebärdensprache lernen wollen, hast dann äh, damals schon, äh, gut so alt bisschen noch nicht, aber vor einigen Jahren eben ein Diplom äh, gemacht als Aufbaustudium, äh, und zwar über das Thema Barrierefreiheit und Usability. Das war also immer so ein bisschen auch dein äh, Bereich, das miteinander zu bringen als Designerin und Entwicklerin. Um, user experience gearbeitet und zurzeit so bist du bei Sinnerstrader Deutschland. Das ist eine Accenture Interactive Company und zwar als Principal Product Designer. Ja, jetzt kommen so also viele deutsch-englische Worte hier. Um, also du bist im Prinzip Designerin. Um, und du leidest dort die Accessibility Skill Group, also die Gruppe, die sich äh, glaube ich so ein bisschen, diese Champions sind in der Barrierefreiheit. Vielleicht kannst du da gleich noch was dazu sagen. Du bist aber auch sonst sehr gut vernetzt. Ähm, in der German UPA, also Usability Professionals Association, dieser deutsche Niederlassung, hast du, leitest du den Barrierefreiheits-AK und bei Accenture hast du auch diese ähm, Digital Accessibility-Initiative ins Leben gerufen und es ist schon unglaublich, dass die in ähm, kurzer Zeit über 200 Mitglieder in zehn Ländern vernetzt hat. Also super, dass du dabei bist und du schreibst und äh, sprichst immer mal wieder auch über Accessibility. Und wenn ich das so sehe und, und überlege, was du alles gemacht hast, da steckt eine Menge Power dahinter. Woher kommt? Woher, woher nimmst du deine Motivation? Wie kam deine Leidenschaft hier in dem Bereich zustande? Also, hallo. Ähm, ich äh, heiße Bea. Und ähm, ja, äh, bei mir war immer sehr selbstverständlich äh, die Barrierefreiheit. Ähm, also bei mir, es war normal, kein Mensch hinter sich zu lassen. Ich hatte immer die Bedürfnisse zu kommunizieren und äh, das mit der Gebärdensprache fand ich äh, richtig cool, also cool. Und ähm, es war so eine ge Geheimsprache äh, zu können. Ähm, ich habe in Spanien auch Accessibility und Usability in der Uni gelernt. Genau in dieser Reihenfolge. Also für mich gibt es keine Usability ohne Zugang. Und ich glaube, man kann kein richtiger guter Designer oder Entwickler oder Projektmanager sein, wenn man ähm, einen Teil der Publikum vergisst oder, oder noch schlimmer mit Absicht ignoriert. Ja, wir werden noch einiges hören von Bea. Sie hat selber das durchgemacht, was ich heute euch vorstellen möchte, nämlich ähm, den CPAC, dieses Zertifikat und auch übrigens das, das zweite Zertifikat, das dann im zweiten Teil kommt. Aber bevor wir hier einsteigen, ich habe jetzt einfach ein paar Folien mitgebracht und ich hoffe, ihr haltet durch, weil das tatsächlich manchmal eine etwas trockene Materie ist und erst in der Anwendung dann so richtig spannend und toll wird. Aber da muss man halt durch und äh, wir sehen es an der BA, wir sehen es auch nachher beim Yoshi, dass man da durchkommen kann und richtig davon profitieren kann. Es gibt beim IAAP Global, also diesem Weltverband, der in den USA zu Hause ist, äh, gibt es mittlerweile drei, fast schon vier Zertifikate. Und zwei davon haben wir ins Deutsche übersetzt. Das war ein relativ großer Aufwand auch. Es ist sicher nicht perfekt, aber diese Dokumente werden immer jedes Jahr erneuert, sodass wir da auch immer wieder Aufwand haben, das weiter äh, up to date zu halten. Wir wollen bewusst uns in der deutschsprachigen Fassung, die wir jetzt haben, äh, wirklich auch äh, halten und synchronisieren mit der englischsprachigen Originalfassung. Und gleichzeitig haben wir aber noch einen Zusatz gemacht. Das werden wir gleich auch sehen. Im Englischen heißen diese syllabi body of knowledge. Also was muss ich wissen, dass ich durch die Prüfung komme? Im Prinzip Und dieser ähm, CPAC, äh, den ich anfangs hatte, also diese Kernkompetenz in Barrierefreiheit, ähm, abgekürzt CPACC der ist so mehr oder weniger das Einsteigerzertifikat. Sollte man aber nicht verwechseln mit leicht zu machen oder so. Also es ist schon auch knackig, ähm, aber es ist eigentlich das Zertifikat, man könnte auch sagen Grundlagen, das alle brauchen, die in diesem Bereich arbeiten, sei es nun im Web oder nochmal mit mobilen Apps oder auch in der baulichen Barrierefreiheit, was auch hier ein Stück weit mit abgedeckt ist. Ähm, und dieser, wir übersetzen jetzt Body of Knowledge mit Syllabus. Äh, dieser Syllabus enthält jetzt die Lernziele, also das, was ihr kennen, also lernen und anwenden und sonstige Fähigkeiten, was ihr da drauf haben sollt, um euch eben dann auch fit zu machen für die Prüfung. Ähm, es handelt sich um eine strukturierte Liste von Themen und Ressourcen. Gerade bei diesem CPAC, über den ich jetzt rede, der, der ist sehr lang. Der hat jetzt 128 Seiten in der deutschen Fassung. Und ähm, es beschäftigt einen schon ganz schön, wenn man den durchgeht, weil es auch sehr viele Links äh, darin gibt, die man dann im Internet nachforschen kann, zu den Themen was lesen kann. Ähm, es wird empfohlen, dass man das so ähm, schon äh, circa acht Wochen lang, äh, jede Woche fünf bis zehn Stunden damit verbringt. Das ist die offizielle Empfehlung. Bei der, von der BH können wir nachher noch hören, wie lange sie gebraucht hat. Ähm, aber äh, man darf es nicht unterschätzen. Ähm, aber es wird auch viel erwähnt, neben diesen Themen, neben dieser Übersicht, wird eben schon auch noch ähm, klar Ressourcen mit angegeben, die man verwenden kann, um es zu lernen. Und ähm, es ist einfach die eine wichtige Vorbereitung zur Prüfung. Man kann natürlich auch Kurse und anderes belegen. Das ist eigentlich auch zu empfehlen, aber man kommt nicht um diesen Syllabus herum. Ähm, okay, genau. Ich zeige nachher noch ein paar Beispiele. Jetzt gebe ich mal einen kleinen Überblick über diese Teile dieses Syllabus. Ähm, der erste Teil, da geht es um äh, Behinderungen, Herausforderungen und assistive Technologien. Das gehört eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Also man redet hier über verschiedene Gruppen von Behinderungen. Ähm, man muss, braucht es einfacher als Verständnis, wenn wir dann auch zu den Technologien gehen und zu den assistiven Technologien und äh, Adaptionsstrategien. Dann muss man einfach auch wissen, warum ist das für äh, Menschen wichtig? Und dann muss man auch im Hintergrund haben, äh, für welche äh, Menschen mit welchen Behinderungen ist das jetzt besonders wichtig? Da geht es also, ich gebe geb nachher noch ein Beispiel, ähm, geht es wirklich zum Teil auch um medizinische Begriffe, zum Beispiel auch äh, die, die ähm, ja, Krankheiten bzw. Einschränkungen medizinischer Art, die man beim Sehen haben kann oder beim Hören, bei Bewegungen und so weiter, auch kognitiver Art und was es eben dann auch an, was das für Barrieren bedeutet für diese Menschen in der physikalischen Welt, aber auch in der digitalen Welt. Das wird hier Herausforderungen genannt oder Challenges auf Englisch und auch die Technologien, die helfen, das zu überwinden, zum Beispiel ein Screenreader oder eine Schaltersteuerung, um Eingabe zu machen mit nur einem Schalter, solche Dinge. Der Teil 2, der geht jetzt, hebt das Ganze auf eine eher konzeptionelle Ebene. Es geht hier um dieses Spannungsfeld, Spannungsfeld, Barrierefreiheit, Universal Design, auch User Experience. Wie unterscheidet sich das? Wo läuft es zusammen? Und Teil 3. Da geht es dann eher so um Dinge, die man richtig lernen muss, äh, Normen, Gesetze, in welchem Land gelten welche Gesetze und äh, auch wie kann ich Barrierefreiheit in einer Organisation verankern. Das wird dann Managementstrategien genannt. Und dann haben wir jetzt als deutschsprachige Niederlassung in unserer Übersetzung noch einen Annex angehängt, den gibt es im Englischen nicht. Und da nennt sich IAAP Dachzusätze. Und da haben wir einfach unsere speziellen Gesetzgebungen der drei Länder, Deutschland, Schweiz und Österreich noch mit hinzugefügt, weil wir das für wichtig halten, dass das, wenn wir eine deutsche Prüfung machen für den CPAC, was geplant ist gegen Ende des Jahres, dass dann eben auch die Ge unsere Gegebenheiten hier in diesen drei Ländern noch besonders berücksichtigt werden. Bea, jetzt habe ich eine Frage an dich. wie Du hast jetzt zumindest die ersten drei Teile in deiner Prüfung gemacht. Wann waren deine Prüfungen? Kannst du das kurz sagen? So für mich wahrscheinlich die, die schwierigste Teil waren die, die Normen. Also bei mir Daten und Akronyme sind äh, eigentlich meine Schwachstelle. Ah, okay. Ich musste mich auch äh, ein bisschen schlau machen, was äh, ODL ist. Es kommt jetzt gerade da nicht. Aber in den Teil 2, würde ich sagen, das kommt auch Universal Design for Learning. Und das habe ich in meiner Karriere äh, nicht gebraucht. Deswegen wusste ich nicht, was das war. Und die Akronomen, wie gesagt, sind nicht meine, meine Stärke. Hm. Und da musste ich auch lernen, was für Prinzipien dort bei Universal Design for Learning gibt, also äh, universelles Design für Lernen. Hm, ja, das kommt dann genau da noch in ja, Teil 2. Ähm, wie lange liegt deine Prüfung zurück? Wann war das? Ich habe das in August gemacht letztes Jahr. Ja, okay, ja, super. Ich zeige hier gerade mal ein Beispiel an, für euch alle, ähm, wie jetzt dieser ähm, Syllabus aufgebaut ist im Deutschen. kann man runterladen auf der IAPDACH.org äh, Website. Und ähm, man sieht hier diese drei Teile. Zunächst also, mal gibt es den Zweck des Dokuments, Informationsmaterialien, also ein paar Vorworte und dann ein paar Worte zur Zertifizierung. Das brauchen wir uns nicht näher anschauen. Und dann gibt es eben ähm, diesen ersten Teil, das ist hier Kapitel 4, Behinderungen, Herausforderungen und assistive Technologien mit fünf Teilen, da sage ich gleich noch was dazu. Dann äh, Teil 5 ist das, oder Kapitel 5 ist das, was ich als Teil 2 gesagt habe, Barrierefreiheit und universelles Design. Und dann haben wir Kapitel 6, Gesetze und Managementstrategien. Das ist dieser Teil 3, ähm, in dem Bea die meisten Schwierigkeiten hatte, aber sie hat es geschafft. Und ich glaube, es kann jeder schaffen, der sich da reinarbeitet. Und dann haben wir den Annex noch äh, IAAP-DACH-Zusätze als Kapitel 7 angehängt. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen näher noch an. Ich hoffe, es sind hier ganz viele Interessierte, die jetzt äh, schauen, was muss ich denn alles lernen hier, um CPAC zu machen. Es gibt da noch eine Einteilung von IAAP Global, wie viel Prozent der Prüfung äh, für jeden Teil äh, praktisch äh, vereinnahmt wird. Und es ist so, Teil 1 und Teil 2 haben jeweils 40% und Teil 3 20% der Fragen. Und dann machen wir noch irgendwas drauf für unsere Zusätze, vielleicht 10%, dann sind wir bei 110%. Das müssen wir noch irgendwie lösen ne, mit dieser Sache. Wir haben einen AK Prüfungen, Arbeitskreis Prüfungen, aber der ist ähm, jetzt bis hierher beschäftigt gewesen mit den Übersetzungen. Wir haben da noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber möchte auch gleich ermutigen, wer da mitarbeiten möchte, wenn man IAP-Mitglied ist, dann kann man überall bei uns bei den Arbeitskreisen mitmachen. Und da sind wir auch über Hilfe sehr froh noch, weil wir haben noch einiges vor. Das sage ich noch was dazu. Ja, ähm, Teil 1, ich möchte euch ein bisschen äh, ein Beispiel geben, damit ihr euch vorstellen könnt, wie man da wirklich äh, acht, zehn Wochen dran lernen kann und sowas, weil das sieht zuerst mal alles so ganz einfach aus. Ähm, zuerst mal geht es um die äh, theoretischen Modelle der Behinderung, da gibt es das medizinische Modell, die Krankheiten und so, wie die Behinderungen entstanden sind, äh, wie ja nicht schon, erinnerst dich, äh, und dann das soziale Modell. Das eigentlich das, ist, worauf wir jetzt äh, eigentlich drauf aufsetzen, auch nach der un behindertenrechtskonvention dass eben eine Behinderung nicht äh, äh, eigentlich äh, primär durch eine äh, körperliche Einschränkung oder so besteht, sondern durch ein Zusammenspiel aus äh, einer äh, Nichtverfügbarkeit, äh, einer Fähigkeit und der Aufgabe, die man machen möchte, und der Umgebung und den Werkzeugen, die man dazu hat. Kann man auch schön in der Behindertenrechtskonvention nachlesen. Und äh, die Kategorien von Behinderungen und da gibt es ja auch immer so ein bisschen unterschiedliche Einteilungen. Hier im CPAC gibt es die Sehbehinderungen. Da gehören natürlich Blinde, Sehbehinderte und äh, äh, Farbseheingeschränkte dazu. Man sollte ja nicht Farbenblinde sagen, weil das ist nur ein ganz kleiner Teil der Menschen, die wirklich gar keine Farben sehen. Hörbehinderungen, äh, Taubblindheit, übrigens das einzige Deutsche Wort, wo das Wort taub noch äh, gebraucht werden darf, äh, sonst sagen wir Gehörlose bei den Behinderungen. Ähm, dann Sprachstörungen, also vor allem auch Sprechstörungen, aber auch Sprachstörungen, die vom Gehirn aus äh, verursacht sind, Mobilitäts-, Beweglichkeits- und körperliche Behinderungen in, in einer Gruppe hier. Das ist natürlich dann eher so, spricht eher so die bauliche Barrierefreiheit an kognitive Behinderungen, eine ganz große Gruppe, ein Teil davon sind Lernbehinderungen wie Dyslexie, ein anderer Teil natürlich auch intellektuelle Einschränkungen. Dann Anfallsleiden, das ist, hört sich ein bisschen schwierig an hier. Es ist einfach diese photosensitive Epilepsie, die für uns im digitalen Bereich eine Rolle spielt. Und dann aber auch psychische, psychiatrische Behinderungen und natürlich Mehrfachbehinderungen. Das ist so die Einteilung jetzt im CPAC. Wir kennen eine, eine ähnliche, aber ein bisschen andere Einteilung aus dem europäischen Standard EN 301549, aber man kann das relativ gut dann miteinander verbinden, wenn man das eine kennt und einfach auch die Hintergründe kennt. Und ähm, ich möchte mal als Beispiel sagen, ja, jetzt kommt noch dazu assistive Technologien und Adaptionsstrategien, wie welche technischen Hilfsmittel gibt es jeweils für diese Gruppen von Menschen mit Behinderungen und wie können die sich auch anpassen durch Adaptionsstrategien? Wie passen sie sich selber an, zum Beispiel, dass jetzt ein blinder Mensch einen Langstock nimmt, um in der Umgebung zurechtzukommen? Das wäre so also eine Adaptionsstrategie und dass man dann ähm, Rillen in den Boden reinmacht, um zu leiten. Ähm, wenn wir, ich ich habe jetzt mal ein Beispiel herausgegriffen, dass ihr so ein bisschen seht. Das geht dann schon auch weiter ins Detail, was ich natürlich auf den Folien jetzt nicht so wiedergebe. Ähm, zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen gibt es die folgenden Barrieren. Menschen, die leise sprechen oder in großen Räumen ohne Verstärkung. Äh, wenn es keine Gebärdensprachdolmetschung gibt, wenn Umgebungen sind, die laut sind oder Umgebungsgeräusche aufweisen. Websites oder andere Technologien, die eine Stimme zur Interaktion oder Zuhören zum Verstehen erfordern. Wenn Videos und Filme gezeigt werden, aber das Audio ohne Untertitel oder Transkript präsentiert wird. Bei Media-Playern, die keine Untertitel oder eben die Lautstärkeregelungen nicht anbieten. Und an assistiven Technologien gibt es dann entsprechend Videokonferenzen für Gebärdensprache, Gebärdensprachdolmetschung, das Fernschreiben oder Texttelefon, Untertitel, Transkripte für Videos, Audioeinstellungen, so Einfaches wie, dass man Lautstärke verändern kann, wenn man eben schwerhörig ist oder dass man eben auch Frequenzen verändern kann für Bereiche, die man nicht mehr gut hört, Frequenzbereiche. Haptische Alarme, zum Beispiel, dass man sich, wenn man, eine, wenn man gehörlos ist, einen Wecker unters Kissen legt, der dann vibriert. Visuelle Beschriftungen oder Benachrichtigungen, wenn Alarme ertönen, also zum Beispiel irgendeinen Gebäuden dann diese Feueralarme, die dann blinken immer, Hörgeräte und auch Cochlea-Implantate oder sowas wie Voice Carry Over, dass man eben ein Telefon oder eine Verbindung hat, selber redet als gehörloser Mensch, wenn man das kann aber dann äh, von dem anderen Sprechenden eine Gebärdensprachübersetzung bekommt oder oder auch das Ganze lesen kann als äh, Schriftdolmetschung ähm, oder auch sowas wie individuelle Hörsysteme, Assistive Listening genannt, FM-Systeme, Infrarotübertragungen, induktive Höranlagen für öffentliche äh, Gebäude. Ja. Ähm, also ihr seht schon, da geht es dann auch ins Detail und das sind alles Dinge, da müsst ihr dann Bescheid wissen, zumindest vom, vom Namen her. Es kann sein, dass dann so eine Frage da kommt äh, darüber, was ist das? Und dann gibt es vier Antwortmöglichkeiten und dann muss man die richtige treffen. Also man muss einfach einen guten Überblick haben über das Ganze. Und ähm, dann äh, gibt es auch nochmal das Thema für zentral auditive Verarbeitungsstörungen. Dann gehe ich jetzt nicht mehr weiter rein. Und diese ganzen Materialien von der BHO, von American Speech Language Hearing Association, von WebAIM, Großbritannien, Hearing Australia oder Understood, das ist eine US-amerikanische Behindertenorganisation. Und äh, das, diese Informationsmaterialien sind alle auf Englisch im Moment. Äh, wir werden vielleicht im Laufe der Jahre dann dazu kommen, auch mehr, immer mehr Deutsches anzubieten, aber im Moment ist es halt Englisch, wenn man jetzt nur diesen Syllabus zur Hilfe nimmt, um zu lernen. Aber ich werde nachher zeigen, es gibt auch schon auch allmählich Kurse, wo man zumindest teilweise in Deutsch auch sich das aneignen kann. Und dann gehört noch sowas dazu wie Demografie, wie viele Menschen mit Behinderungen gibt es bei uns Deutschland, Europa, weltweit und statistische äh, Dinge. Und es gehört auch die Etikette dazu. Auch das ist ein, ein Abschnitt hier in dem Syllabus. Wie gehe ich mit Menschen mit Behinderungen um? Ähm, ja, ein typisches Beispiel, ihr kennt es glaube ich das, glaub, vom Fernsehen. Ja, eine, eine ältere Frau, ähm, die dann äh, jemand will hilfsbereit sein und äh, zerrt die dann über die Straße rüber, äh, weil äh, er meint, äh, sie bräuchte Hilfe oder sei blind und die Frau verpasst dann dadurch ihren Bus. Äh, immer besser fragen zuerst und kommunizieren. Das ist auch so eine. Wichtige Botschaft. Bei den anderen Teilen gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber. Wenn es, das habe ich vergessen zu sagen, wenn es Fragen gibt, schreibt die doch bitte in den Chat rein. Die Annemarie wacht darüber und unterbricht mich dann in meinem Redefluss. Und ich lasse mich dann auch gerne unterbrechen. Also es gibt schon eine Frage, Gottfried, wenn du ja. gerade Luft schnappst. Da ja. ist es gerade gut, eine Frage reinzubringen. Und zwar, die betrifft jetzt eher die Prüfung. Aber dann haben wir schon mal, ich finde es eine spannende Frage, wie ist die selber denn aufgebaut? Sind das Multiple-Choice-Fragen, genau. die man dann da ablegen muss? Ja, also es sind 100 Fragen, es ist eine elektronische Klausur, 100 Fragen und für jede hat man vier Antwortmöglichkeiten und eine gute Minute, eine Minute Zeit. Also man hat zwei Stunden für die 100 Fragen. Und ähm, im Englischen kann es schon mal auch knackig sein, weil man doch schon auch... Ähm, grammatikalisch, also es ist ja oft so bei diesem Multiple-Choice, dass äh, man auf eine falsche Fährte geführt wird. Also es ist alles richtig, bis auf ein Wort in der Antwort oder irgend sowas ähm, mhm. Ja, Bea, wie ist denn, äh, dir bei der, der Prüfung gegangen? Fandest du es schwer oder einfach bei CPAC? Also das mit der Multiple-Choice, der, der Probleme, die ich hatte, war mit dem Teil der, der Behinderungen und Beeinträchtigungen. Weil das ist alles auf Englisch und dann manchmal dachte ich, ja, aber es konnte mehr als eine sein. Es kann quasi ein Mensch, die die A, B und C hätte oder das auf mich ein bisschen manchmal so war. Wow, ich musste das dreimal lesen, aber generell, werden, ja. Mhm. ja, aber generell war ganz einfach zu also lesen, klicken, lesen, klicken. Ich habe einfach nur markiert die Fragen, wo ich nicht 100% sicher war, habe ich markiert und am Ende kann man alle durchgehen. So ich ich habe einfach nur eine ganze Runde schnell gemacht. Und dann, ich glaube, ich habe zwei oder drei Runden, ich glaube, sogar vier gemacht. Und ich hatte übrig Zeit am Ende. Ach, super. Ich nicht. <lacht> Gut, Glückwunsch. Ja. Ähm, Hat sich äh, vielleicht ich, geändert auch. Ich weiß es nicht. Also es ist so, zum Verständnis, wir dürfen natürlich nicht die Fragen nennen, die äh, gekommen sind. Die Fragen bleiben immer für ein Jahr lang gleich. Da sind wir verpflichtet, dass wir das nicht sagen dürfen, zumindest wenn wir in letzter Zeit das gemacht haben. Aber man darf schon natürlich sagen, wie die Prüfung verläuft und wie die aufgebaut ist. Und Das ist auch eine sehr gute Frage, wichtige Frage. Bei, bei den anderen ist es ein bisschen anders, bei dem was, das sage ich dann später nochmals dazu. Da ist noch eine zweite Frage, Gottfried, und zwar ähm, sollte man denn jetzt überhaupt die deutschen Sachen ranziehen? wenn das Zertifikat ja noch nicht auf Deutsch abgelegt werden kann? Oder sollte man nicht eher noch nach den englischen Sachen lernen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir im Kurs, wenn wir jetzt, ich bereite ja Studierende und auch Externe vor auf die Prüfung dann auch, wir verwenden jetzt auch immer den englischen Namen noch, wenn es um irgendwelche Behinderungen geht oder irgendwelche Krankheitsbilder oder so, weil man dann in der Prüfung ja doch das auch wissen muss. Es wenn jemand des Englischen sehr gut mächtig ist, kann er gerne alles in Englisch machen. Das ist sicher eine gute Strategie. Dann ähm, es gibt halt viele, das merke ich dann auch in der Weiterbildung, die tun sich leichter, was Deutsches zu lesen oder vor allem dann auch den Austausch zu haben in deutscher Sprache miteinander. Und, und das ist ja auch eine ganz tolle Sache beim Lernen. Und von daher so ein bisschen bilingual wäre so meine Empfehlung. Mm -hmm. Okay. Jetzt gehe, zeige ich noch kurz Teil 2 und Teil 3 und dann kommen wir auch gleich noch mal so ein bisschen auf das andere drumherum. Ähm, die ähm, Teil 2 Barrierefreiheit und Universal Design, also da könnt ihr sich auch überlegen, kann man irgendwie übersetzen in universelles Design. Vielleicht sind wir auch noch nicht an allen Stellen so ganz äh, konsistent damit. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr irgendwas findet, im Syllabus Bescheid geben an zertifizierung@iap-dach.org. Wir bringen dann schon immer mal wieder neue Versionen raus. Nichts ist perfekt, bis es dann wieder das nächste Update gibt. Und was sind die Vorteile der Barrierefreiheit? Was bedeutet Barrierefreiheit im Web? Da geht es um, um die WCAG, also WCAG-Richtlinien des World Wide Web Konsortiums, aber nur oberflächlich. Also nur auf, auf der Ebene der Richtlinien, also der ähm, ja, Prinzipien, POUR, kennt ihr vom Englischen wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust äh, und noch die Ebene der Guidelines werden da aufgeführt, aber nicht auf die Erfolgskriterien. Die kommen dann in WAS ganz extensiv in dem anderen Zertifikat. Und man muss natürlich verstehen, wie äh, wie der Browser zusammenspielt mit äh, assistiver Technologie, also diese ganze Kette der Informationsverarbeitung im Web. Bauliche Barrierefreiheit gibt es da auch einen, einen Abschnitt dazu und universelles Design. Ähm, das sind diese sieben Prinzipien, die es da gibt und Universal Design for Learning, auch für uns in der Lehre sehr interessant an den Hochschulen, weil da gibt es eine schöne Überschneidung äh, zu diesen äh, drei Prinzipien von Universal Design for Learning. Das ergänzt sich gut. Und generell Usability and User Experience, das wäre ja dann der bai Thema, da hat sie sicher kein Problem damit gehabt. Und jetzt Teil 3, das ist eben mehr ein bisschen zum Lernen, was für Normen, Gesetze, Strategien gibt es, um das in Organisationen dann auch durchzuführen. Erstmal die UN-Konventionen zu äh, den Rechten der Menschen mit Behinderungen. Ähm, und dann aber auch regionale äh, Sachen. Da ist ein bisschen, würde ich sagen, Nordamerika lastig das Ganze. Deswegen haben wir da eben auch dann unseren Annex noch mit hinzugefügt. Und Kategorien von Gesetzen und Regeln. Es gibt eben ähm, zum Beispiel auch sowas wie das Marrakesch-Treaty, also den Marrakesch-Vertrag, der dann diese Copyright-Sache regelt und diese verschiedenen Dinge. Es gibt ja nicht nur die Regeln fürs Web, die man so allgemein immer damit verbindet, sondern da gibt es noch mehr. Und wie man das eben auch äh, anwenden kann, dann auf IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Und dann, wie man sowas im Betrieb oder in einer Organisation umsetzt. Und als Zusätze, das knüpft dann eben an Teil 3 an, eben diese deutschsprachigen Länder. Ähm, zum einen natürlich die EU-Webseitenrichtlinie oder auch Web Accessibility Directive genannt, WAD. Das wird zwar im äh, offiziellen Teil auch behandelt, aber nur ganz kurz und wir möchten eigentlich schon, dass man sich hier ein bisschen auskennt, die Kapitelstruktur dieser, ähm, dieser Richtlinie. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich vorgegriffen, das kommt gleich noch hier ähm, von dem Standard an hier. Aber ähm, diese Webseitenrichtlinie äh, wurde ja 2016 eingeführt und das ist jetzt für alle öffentlichen Stellen hier ähm, bindend ähm, dann äh, der European Accessibility Act, der ja äh, kommt verpflichtend ab 2025 für auch für bestimmte Bereiche in, äh, der äh, Unternehmen und dann der EN 301549, von dem habe ich gerade schon gesprochen, der eben in Kapitel 9 auch äh, für das Web diese Webcag-Richtlinie übernimmt, aber auch andere Kapitel für Dokumente und Software und äh, generell für alle Arten von IKT anbietet. Und in Deutschland das äh, Behindertengleichstellungsgesetz und BITV 2.0 äh, in Österreich entsprechend das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und Bund Behinderteneinstellungsgesetz und das Bundesbehindertengesetz und äh, das Webzugänglichkeitsgesetz. Das waren so diese Abkürzungen hier. Und bei der Schweiz haben wir auch so einen äh, Buchstabensalat, das muss man dann halt kennen, eines BHG äh, heißt Behindertengleichstellungsgesetz und dann gibt es noch das Behinderten, die Behindertengleichstellungsverordnung und dann gibt es noch dieses GCH 0059, das sind auch äh, Barrierefreiheitsstandards, die es da gibt vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Wie wir das dann einbringen in der Prüfung, diese Zusätze, das müssen wir noch festlegen. Und ich habe mal ein bisschen überlegt, was für Zielgruppen gibt es hier? Wir haben das auch schon zusammengetragen. Man kann also an wen richtet sich dieses Zertifikat? An Beauftragte natürlich baulich und digital für Barrierefreiheit. Leute, die in der Entwicklung beteiligt sind. Projektleitung, auch eine Prüfung von Webseiten und äh, auch natürlich mobile Apps und andere Software geprüft wird, oder auch Dokumente und so weiter. Qualitätssicherung, Beratung. Bea, welcher Gruppe würdest du dich hier zuordnen? Ähm, also ich wäre wahrscheinlich von die Gruppen da, wahrscheinlich Beratung. Mhm. Also ich bin bei, ich bin gerade eigentlich, wie gesagt, als UX-Designerin mit Hintergrund als Entwicklerin und in eine fachliche Leitungsstelle eingestellt worden. Daher konnte auch Entwicklung oder Projektleitung auf Fachebene auch äh, gut passen. Also du machst jetzt nicht Design so, so viel selber, sondern du machst mehr Koordination dieser ganzen Tätigkeiten oder auch noch selber? Äh, jein. Also ich mache auch selber äh, UX äh, Design und äh, okay. bisschen Forschung auch. Ja, hat es dir was gebracht so im Rückblick, diese CPAC-Zertifizierung für diese Aufgabe, die du jetzt machst? Ja, vor allem hat äh, die Firma was gebracht, weil wir hatten ein paar Pitches und dann war anscheinend sehr wichtig das Thema Barrierefreiheit. Und zu sagen, dass jemand zertifiziert hat, äh, hat auch was gebracht. Hm, okay, aber im Großen und Ganzen waren das, glaube ich, schon Dinge, die du auch vorher schon kanntest, oder? Ich meine, du bist ja schon lange in dem Feld tätig. Genau, ja, ich habe meine erste Barrierefreiheit Titel habe ich von 2000 etwas. Mhm. Ja. Okay, ja. also, also, also es hat geholfen, auf jeden Fall auch zu erfrischen, die Sachen mehr in Hinterk die vielleicht ganz weit weg im Hinterkopf waren, ein bisschen nach vorne zu bringen. Hm. Und äh, da ich, man kann sich manchmal ein bisschen auch sicherer fühlen, wenn man in manche Diskussionen reintritt, äh, weil es ist ja, ich habe das jetzt frisch wieder. Hm, hm, genau. Und es ist einfach so, dieses CPAC ist das die Grundlage. Das heißt, für alle Leute würde ich das empfehlen. Ähm, auch wenn man technisch nicht aktiv ist in dem Bereich, wenn man nur äh, andere anweist, das umzusetzen, dann braucht man eben auch schon, schon den Überblick. Und das ist schon auch das CPAC, was einem da weiterhilft. Ja, es kann auf jeden Fall hilfreich sein. Wir haben dann zum Beispiel von meiner Kollegin äh, eine von den äh, SVB, die Schwerbehindertenbeauftragter, ist jetzt äh, extrem interessiert und macht jetzt die ganze Schulungen, damit er den Prüfen auch sitzen darf. Und äh, er, hat auch, er arbeitet auch im Betriebsrat und hat eine Ausbildung, die mit Jura zu tun hat, also nicht mit Entwicklung oder Design oder, oder Projektmanagement überhaupt. Mhm. Ich finde das auch äh, sehr wichtig für Entwickler und Designer, mehr über Beeinträchtigungen Bescheid zu wissen und in welche anderen Themen auch äh, außer Korde, äh, Code, Farbe oder Wireframes äh, die Barrierefreiheit, die, Benutzer, die Benutzererlebnis äh, beeinflussen kann. Ähm, da war bei, bei uns, also manchmal hat, kommen viele Fragen wegen beziehungsweise Freiheit, wo man, äh, wenn man nur an eine bestimmte äh, Beeinträchtigung denkt und die alle anderen vergisst, man kann viele Probleme von den anderen Beeinträchtigungen äh, beeinflussen. So ähm, es ist gut, auch einen Überblick zu haben für jeder und auch zum Beispiel in der akademischen Welt, äh, eventuell Medienwissenschaftler oder Medieninformatiker die Lehrer und Professoren konnten äh, das Zertifikat auch machen, damit sie äh, Studi Studierenden äh, besser unterstützen können. Also es ist ganz offen, glaube ich. Hm. Ja, ja es gibt gerade eine, eine Frage, hm. äh, wie viel Zeit du für die Vorbereitung gebraucht hast? Die sind alle sehr ähm, leidenschaftlich. Wir haben da, die Frage später vorbereitet. Sollte ich äh, schon losgehen, ja. Gottfried, oder also, ja, warten ja, wir? wir. So, ja, das ist äh, in meinem Fall ist eine lustige Geschichte. So, ich habe mich äh, eigentlich für das Seapark äh, nur relativ ganz wenig vorbereitet. Äh, ich habe äh, ungefähr einen halben Tag äh, die Sachen durchgelesen und beziehungsweise ich habe mich durchgegoogelt. Ähm, wegen des Lockdowns, der Arbeit und meinem kleinen Kind zu Hause hatte ich nicht so viel Zeit, sehr in die Tiefe zu gehen und ich habe mich zuerst auf äh, einen kurz konzentriert äh, so diese DQ kurze Vorbereitung für das was also Web Accessibility Specialist Zertifikat und ich dachte zuerst, CPAC wäre äh, wie ein Basisstufe und WAS äh, wäre die, die, die Erweiterungen. So, ich habe mich auf den größten konzentriert und die andere quasi ein bisschen vergessen. Und äh, weil das die UX-Zertifizierung war genauso, man musste den Batz machen und danach eine andere. Und ähm, am letzten Tag vor der Prüfung, quasi morgens, und ich hatte die Prüfung nachmittags, ähm, ich hatte SIPAK am Samstag und was hatte ich am Sonntag? Und äh, ich habe den Syllabus für noch nochmal gelesen aus Zufall und ich habe ein bisschen kleines Schock bekommen. So, ich habe mich dann noch so gut wie möglich vorbereitet. Am Ende war es ganz entspannt. Nach fast zwei Monate Wartezeit und Zweifel <lacht> habe ich dann doch beide Zertifizierungen mit äh, Above Standard, also Uber-Durchschnitt, geschafft. Also die beide mit der gleichen Note, auch wenn ich mich nur auf eine vorbereitet hatte. Und damit habe ich auch den äh, Certified Professional in Web Accessibility bekommen. Also wenn man die zwei Zertifizierungen hat, bekommt man eine dritte als äh, Experte. Also bitte nicht missverstehen. Bea war schon lange Expertin in dem Bereich. So einen halben Tag lernen würde ich jetzt nicht für alle empfehlen. Da muss man schon schon viel Vorwissen mitbringen. Aber es ist machbar. Es zeigt sich. Ja, es ist machbar. Super. Super. Ich habe gerade schon die Folie jetzt aufgerufen. Du hast ja Deq University genannt. Das sind also genau. Kurse, die kann man buchen gegen geringes Entgelt und hat dann ein Jahr lang Zugriff darauf. Ähm, Habe ich auch mitgearbeitet, muss ich sagen, in meiner Vorbereitung. Ähm, es gibt noch ähm, andere Angebote, die von IAAP Global empfohlen werden. Zum einen äh, machen die immer Webinare und da gibt es Bundles, die man sich erwerben kann oder wenn man Mitglied ist, kostenlos anschauen kann. Äh, Funka, die sind eine Firma in Stockholm, die in Europa viel machen. Die bieten es in Englisch, Schwedisch und Norwegisch an Kurse. Und dann gibt es noch hier Carlos in Spanisch. Ähm, und äh, ihr könnt es alles nachlesen in der Quelle da unten. Ähm, ich nehme an, äh, ich weiß nicht, wer was du sonst noch verwendet hast, aber der Filmmacool selber ist ja schon auch relativ umfangreich. Gell? Ja, es kam auch die Frage, ob man, ob es sich lohnt, auf Deutsch zu vorbereiten. Also ich hätte mich auch hier auf Spanisch vorbereiten können. Wir, mir war eigentlich einfacher, auf Englisch zu machen, weil manchmal mit den Übersetzungen gibt es äh, Reibung und ich arbeite mehr auf Englisch äh, als auf Spanisch. So, das war für mich einfacher. Ja, vor allem weil die Fragen eigentlich Englisch sind. Ich ähm, muss dazu sagen, das sind jetzt die offiziellen Trainings, die von IAP Global offiziell empfohlen werden. Da muss man sich zertifizieren lassen, wenn man das praktisch als äh, sich empfehlen lassen möchte. Deswegen gibt es da nur so wenig. Es gibt aber viel mehr darüber hinaus, viel mehr Kurse und Angebote. Äh, Im Deutschen sind wir erst dabei, das so ein bisschen aufzubauen. Ähm, IAAP DACH wird eigentlich selber voraussichtlich keine Kurse veranstalten, sondern wird einfach das den Mitgliedern und anderen überlassen, hier die Kurse aufzubauen. Und da darf auch gerne ein bisschen Konkurrenz sein. Und wir haben ein ganz weites Feld, da gibt es ganz viel zu tun. Ähm, einen solchen Kurs, den wir jetzt auch schon mehrfach ausgeführt haben an der Hochschule der Medien, ist bei uns im Weiterbildungszentrum angesiedelt mit zehn Einheiten, den haben wir jetzt noch mal neu ausgerichtet, dass er wirklich passt auf CPAC und das kann man in zehn Wochen machen. Es geht am Anfang eine Videokonferenz. Normalerweise wäre das ein Workshop, wo man zusammen ist und am Ende noch mal. Und dazwischen gibt es Videokonferenzen zur Besprechung der Dinge, die man gelesen hat, angeschaut hat, die Aufgaben, die man bearbeitet hat. Also es ist so ein bisschen ein Angebot zu sagen, hey, es gibt viel Online Material, aber wir lesen das gemeinsam, reden darüber gemeinsam, machen Aufgaben gemeinsam, sodass der Lerneffekt dann äh, vielleicht auch ein bisschen tiefer ist und das für Leute, die da frisch in, sind in den ganzen Gebieten so ein bisschen an der Hand genommen wird. Ähm, es gibt dazu auch eine, eine Webseite. Es äh, läuft hier von der hdm äh, Weiterbildungszentrum. Das Ganze heißt Kontaktstudium Weiterbildungsangebot Digital Innovation. Und da gibt es verschiedene Kurse. Im Moment ist der Kurs ähm, Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit jetzt ausgeschrieben. Das ist der, der CPAC-Grundlagen lehrt. Hier steht es eine Klammer Accessibility Core Competencies sondern in der Beschreibung seht ihr, dass es für CPAC ist. Und da gibt es dann auch die ähm, Module, ähm, also die äh, Termine des Moduls stehen schon fest und man kann sich sogar schon anmelden, wenn man möchte, hier jetzt. Man beginnt am 16.04. Entschuldigung, am 26.3. ist der erste Kick-Off-Tag und der letzte ist dann am 18. Juni. Und darauf folgt dann mit ein bisschen Überlappung auch ein Kurs für WAS, für den Web Accessibility Specialist, das werde ich nachher gleich zeigen. Und dann gibt es auch noch vom DVBS, zum Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. Kurse, die jetzt aber noch in der Planungsphase sind und da kann man sich gern an äh, Ursula Weber richten, äh, weber.dvbs-online.de, wenn man da äh, Fragen dazu hat oder sich anmelden möchte. Ähm, Bea, du hast jetzt alles alleine vorbereitet und gemacht. Ist es gut gegangen oder was würdest du Leuten gegebenenfalls empfehlen, die vielleicht eher neu sind oder Experten? Wie geht man am besten vor? Also für mich selber, äh, äh, ich glaube, sich auf ein strukturiertes, äh, strukturiertes äh, Programm äh, eines professionellen Anbieters zu verlassen, gibt einem viele Ruhe. Bei mir auch, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich arbeite schon mit im oh, Hintergrund ja. seit 20 Jahren. Aber es geht eher um die Ruhe. Für mich war wichtig und ähm, ich glaube, die Ruhe sind so, vor allem in dieser Art von Prüfungen bei Multiple Choice und so. Es kann sehr entscheidend sein. Mhm. Es ist manchmal nicht was du weißt, sondern wie du den Prüfung machst. Und Manchmal gibt's, äh, hilft äh, das strukturierte Programm, ähm, die äh, eigene Kenntnisse zu, zu ordnen oder auch äh, sich an ein Prüfungsformat äh, zu gewöhnen. Ähm, falls jemand wenig Zeit zur Vorbereitung hat, aber schon wie gesagt vorher viel Erfahrung mit den Themen, äh, kann ich auch empfehlen einfach machen, ähm, weil wenn man schon Erfahrung hat und viel sich äh, vielleicht äh, in den Karriere damit beschäftigt hat, die Chancen sind, sind groß, dass man das auch so schaffen kann. Mhm. Super, dass du uns ermutigst. <lacht> ja, genau. Also wie gesagt, mir hat es Ruhe gegeben. Ich habe, ich glaube, mit den Was äh, wegen, also das war in meine private Zeit, ich habe viele Monate, da Stunde hier, Stunde da mitgemacht und ich war sehr, sehr sicher mit dem WAS. Mit dem äh, pack war ich extrem nervös, weil ich äh, nur so knapp gemacht habe. So diese Ruhe, manchmal lohnt sich das Geld. Also der WAS ist der Web Accessibility Specialist. Das ist das andere Zertifikat und das ist sehr viel technischer. Ja, es also, kommt gleich noch. Und für technische Leute ist das die einfachere Prüfung. So gehen wir es auch, ja. Aber bei CPAC muss man ja lernen, so ein bisschen diese ganzen Hintergründe und so kennen. Ja. Hm. Genau, die, die DQ-Vorbereitungskurs ist äh, auf 5,4,5 Stunden geschätzt. Hm. Aber bei mir hätte das wahrscheinlich so zehn Stunden gewesen, <lacht> wären zehn Stunden gewesen, weil manche Rechtslinien Themen auch auf Englisch. Äh, man, man muss das zweimal lesen und das Kurzformat äh, meiner Erfahrung nach, es ist sehr umfangreich und ein bisschen langweilig präsentiert wird auch wenn das thema ich selbst interessant finde so wie gesagt es spielt auch natürlich eine große rolle wie viel erfahrung und wie viel verfügbare zeit man hat und ob man das in der arbeitszeit macht oder in der freizeit ist es schwer genauso einzuschätzen weil jeder mensch ist anders also da haben wir schon drüber geredet was ich jetzt hier auf der folie habe 100 multiple choice fragen Zeitlimit 120 Minuten. Man kann äh, beantragen, 16 Minuten Verlängerung zu kriegen, wenn man es äh, Englisch noch als Fremdsprache hat. Man, am Schluss hat man 200 bis 800 Punkte. Warum es bei 200 anfängt, weiß ich nicht. Ab 600 ist bestanden. Also wer war da weit drüber? Und das Ganze kostet 485 Dollar. Wenn man Mitglied ist, kriegt man es für 100 Dollar weniger. Ähm, man kann eine Wiederholungsprüfung machen, wenn man durchgefallen ist, muss dann aber nochmal einen Teil zahlen. Und ganz wichtig, man muss dieses Zertifikat alle drei Jahre erneuern. Da muss ich jetzt dann dran gehen. Man muss nämlich irgendwelche Kurse, also man kann sich selber praktisch aussuchen, wie man sich fortbildet und kann das dann einreichen. Und es muss dann eben entsprechend Punkte angesammelt werden. Ähm, da habe ich, ihr kriegt ja die Folien dann, die sind sogar jetzt schon im Web ähm, und können es dann auch diese Links verfolgen, die ich jetzt nicht äh, dargestellt habe, sondern die hinter der, dem Text stehen. Bea, du hast die Prüfung online gemacht, gell? Für dich alleine, oder? Genau, ich hatte es vor, eigentlich in einem Kölner Kriteriencenter zu machen, aber am Ende habe ich das zu Hause gemacht auf meinem Firmen Mac Laptop. Also mit MacOS und trotz Sicherheitseinstellungen des Arbeitslaptops hatte ich kein Problem. Das einzige Stress, sogar Panik, kam daher, dass meine Brille mitten während der und die Kontrollsoftware irgendwie durcheinander gebracht haben. Und äh, ich musste warten, bis jemand sich im Chat darum kümmert ah, und äh, also, ja. Die Spy, diese Spyware, die ist installiert und die beobachtet dich und hat die gemeint, da wäre jetzt eine zweite Person dabei oder so. Ne? Ich weiß nicht, was das war. Irgendwie, meine, ich glaube, es war eine Spiegelung von den Brille oder ich habe mich keine Ahnung, was das war, weil ich mich war ganz alleine im Zimmer. also Es gab keine andere komische Sachen dazu, aber ich musste warten, bis jemand äh, kommt. Und ich war mir nicht sicher, ob diese Zeit einfach verloren war. Oder, oder wie das war, so also diese Angst, dass ich jetzt gerade in der, keine Ahnung, wenn das 10, 20 Minuten waren, dass man später diese Ta Zeit nicht mehr hat, weil ich war relativ am Anfang und dann wird man nervös und also ja, die, die, die Wartezeit haben sich am Ende de, des Testzeitraums wieder hinzugefügt zum Glück, dann war ich ein bisschen so, wow. aber da ich sehr nervös war, hat es sich bestimmt viel länger angefühlt als es wirklich war. Man muss dazu sagen, dass das normalerweise nur eine Sondergenehmigung möglich ist, was Bea gemacht hat. Aber zurzeit ist alles besonders in Corona-Zeiten und da kann man tatsächlich auch daheim Prüfungen machen. Äh, typischerweise aber unter Beaufsichtigung einer Person, die dann auch was unterschreiben muss. Ein Freiwilliger, genau Also Ich bin zum Beispiel ein Kollege von mir, äh, er ist blind und er will das jetzt machen und er hat mich, weil ich zertifiziert bin, kann ich ihm unterstützen bei der Prüfung, falls er technische Probleme oder etwas hat. Hm. Ich glaube, für blinde Menschen kommt das häufiger vor, auch ohne Corona. Wenn man Unterstützung braucht. Das zeigt auch meine nächste Folie. Jetzt, erstmal gibt es nur englischsprachige Prüfungen. Äh, es gibt manchmal auch spezielle Events. Ähm, ich möchte das auch bei uns in der Hochschule dann anbieten, wenn die Kurse eben dann auch äh, bei uns zu Ende gehen, wenn die Leute dann vorbereitet sind. Wir wollen aber eben auch den äh, Prüfungskatalog übersetzen ins Deutsche. Das dauert aber eine Weile, das muss auch zertifiziert werden und dann wollen wir ungefähr im Herbst wenn es gut geht, deutschsprachige Prüfungen anbieten. Man müsste dazu wissen, wir sind die allerersten, die diesen Prüfungskatalog oder den Katalog der Prüfungsfragen aus dem Englischen übersetzen. Bisher gibt es nur eine englische Prüfung bei IAAP und deswegen kann es auch sein, dass da noch ein paar Stolpersteine geben wird. Registrieren muss man sich auf jeden Fall bei IAAP Global für die Prüfung und die äh, machen dann das ganze äh, Logistische und teilen dann dem entsprechenden Testcenter mit, äh, wer sich angemeldet hat. Ja, da bin ich, bin, damit bin ich auch am Ende. Ähm, ja, mit dem Aufruf, wer Lust hat, da mitzumachen im Arbeitskreis Prüfungen gerne meldet euch einfach bei Zertifizierung at Ja, vielen Dank euch beiden. Es sind jetzt noch einige Fragen mehr im Chat aufgekommen, keine Angst, die gehen nicht verloren, wir sichern im Nachgang auch den Chatverlauf. Und ich stelle das natürlich dann auch Gottfried und Bea noch zur Verfügung, dass sie die Möglichkeit haben, da gegebenenfalls auch noch zu, zu reagieren. Aber wir haben okay. natürlich auch noch den zweiten Teil und auch dort noch die Möglichkeit, ähm, ähm, Fragen zu beantworten. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause und sehen uns 16 Uhr wieder und steigen dann ein in den zweiten Teil Web Accessibility Specialist oder kurz WAS. Und ja, danke, Bia, dass du dabei warst. Vielleicht bleibst du ja auch im Chor noch drin. Danke. Bis gleich.